Herzlich willkommen zu unserem heutigen DigiTalk. Der DigiTalk ist ja unser Online-Diskussions- und Bildungsformat zu digitalen Themen äh, im Rahmen von DigiProf auf Erwachsenenbildung.at. Äh, ich bin Karin Kulmer von Conedo. Ich bin heute für die Moderation zuständig und ich freue mich auch den David Rötler begrüßen zu dürfen, der heute uns äh, einen Einblick geben wird in sein Studio, verschiedene Settings wirklich live demonstrieren wird. Äh, und äh, außer David Rödler ist heute auch noch meine Kollegin Beatrice Kogler als Support dabei. Äh, wenn Sie technische Fragen haben, irgendetwas nicht funktioniert, äh, dann schreiben Sie ihr gern direkt in den Chat und sie wird immer zwischendurch auch äh, Links posten zu interessanten Quellen. Digiprof und die DigiTalks äh, im Rahmen von Erwachsenenbildung.at sind vom österreichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung gefördert und dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Äh, dann noch ein paar organisatorische Dinge, bitte beachten Sie, dass der DigiTalk aufgezeichnet wird, dass er auch veröffentlicht wird und dass Sie durch Ihre Teilnahme dem auch zustimmen. Die Aufzeichnung läuft ja auch schon und der Chat und die Teilnahmeliste werden natürlich nicht mitveröffentlicht und auch die Umfragen sind anonym. Äh, wer eine Teilnahmebestätigung braucht für diesen DigiTalk, äh, muss bitte mit dem echten Namen bis zum Ende dabei sein und uns dann einen Mini-Fragebogen ausfüllen, also wirklich nur Name und E-Mail-Adresse. Und wir schicken Ihnen die Bestätigung dann Anfang nächster Woche zu. Die Kameras können heute eingeschaltet bleiben. Äh, Soll es bei jemandem so sein, dass die Verbindung schlecht ist, dann im Zweifelsfall eventuell die Kamera ausschalten, dann ist es erfahrungsgemäß meistens besser. Und äh, dann noch die Bitte, äh, wenn möglich, schalten Sie sich jetzt bitte stumm, sodass alle TeilnehmerInnen äh, den David dann auch gut hören können und bei Fragen am besten im Chat zu Wort melden. Ganz am Ende werden wir auch noch eine kurze Austauschrunde dabei haben. Ähm, gut, dann gehen wir schon mal ein bisschen ins Thema. Was hat soziale Nähe in Videokonferenzen mit Technik zu tun? Bevor der David jetzt da live demonstriert, möchte ich auf dieses Thema noch kurz eingehen. Ja, und ich glaube, wer schon einmal in einem Meeting dabei war, in dem zentrale Personen schlecht zu hören waren oder schlecht zu sehen waren, hat vielleicht auch erlebt, dass das, das soziale Erleben einfach sehr negativ beeinflussen kann. Was bei dieser Sache ganz klar ist, ist, dass die Technik allein natürlich die didaktische Planung nicht ersetzen kann. Also die Technik ermöglicht vielmehr, dass man erst didaktisch sozusagen sich besser vertiefen kann, also wer gelassen mit technischen Dingen umgeht, kann sich besser auf die Teilnehmerinnen einlassen, kann äh, seine Pläne besser umsetzen, kann soziale Nähe besser fördern. Und äh, wer eben eine technische Grundausstattung hat und damit kompetent und gut umgehen kann, wirkt professionell. Man hört sich akustisch dann gut an, als sei man wirklich äh, direkt in der Nähe, man kann live Dinge ganz leicht zeigen, das wird uns der David heute noch äh, eindrücklich demonstrieren. Man kann Leute in die eigene Umgebung mitnehmen. Das verstärkt eben das Näheerleben. Was braucht man dafür? Äh, das wird uns eben David Rötler heute zeigen. Der gewährt uns heute nämlich Einblick in sein Studio und zeigt uns verschiedene Settings und lässt uns live erleben, wie diese Settings wirken. David ist eben Experte mit ganz viel Erfahrung bei Webinaren bei Live-Online-Veranstaltungen, hybriden Meetings äh, und so weiter. Wer ihn kennt, weiß, dass er immer technisch top ausgestattet ist, immer auf dem neuesten Stand ist. Und äh, er wird uns eben heute seine bewährten technischen Settings zeigen. Äh, vielleicht darf ich noch ganz kurz eingehen auf äh, Ihre Fragen sozusagen aus dem Anmeldeformular. Sie haben sich ja angemeldet für diesen DigiTalk und konnten da auch äh, Themen eingeben, äh, die Ihnen wichtig sind. Ähm, und da kamen eben diese drei Schwerpunkte: Also einerseits äh, Fragen zur Hardware, Mikrofone, Webcams, Licht, Greenscreen, Mischpult und so weiter. Andererseits zur Software, also Einblendungen, Einspielen von Hintergründen, von Musik und so weiter. Aber es kamen auch Fragen zur methodisch-didaktischen Überlegungen, also äh, Motivation, Beteiligung, Interaktion, Pausengestaltung und so weiter. Und äh, Worauf wir heute den Schwerpunkt setzen, äh, das ist dieser erste Punkt, nämlich Hardware und Software. Darauf legen wir heute den Schwerpunkt. Äh, methodisch didaktische Überlegungen sind total wichtig, sind absolut essentiell, äh, sind heute in diesem Talk jetzt aber nicht das zentrale Thema. Äh, aber für alle, die dazu mehr wissen wollen, äh, haben wir ein Infoblatt vorbereitet, äh, wo einfach äh, Ressourcen verlinkt sind. Die, die dazu, die da weiterhelfen können. Und äh, meine Kollegin Beatrice Kogler wird das, das Infoblatt jetzt gleich in den Chat stellen und es wird auch dann bei der Aufzeichnung verlinkt werden. Genau, unter anderem ist da auch verlinkt äh, äh, Factsheets von David Rödler, der eben mehrere Factsheets zur Online-Moderation erstellt hat, die einfach kostenlos zur Verfügung stellen, äh, stehen. Ja, und noch ein Hinweis auch dazu. Uh, am 22.09.2021 startet der EBMUG Fokus, uh, Erwachsenenbildung im Online-Raum. Das ist unser kostenloser Online-Kurs, bei dem es um Live-Online-Arbeit in der Erwachsenenbildung geht. Also es, uh, in vier Modulen uh, kann man sich da vertiefen. Es ist komplett kostenlos und man kann sich auch jetzt schon anmelden. Gut, genug uh, kontextualisiert. Wie sieht jetzt der Ablauf des heutigen Digitox aus. Wir haben vier Themenblöcke vorbereitet. Und zwar ist es einerseits Mikrofone für mehr Nähe erleben, Webcams für mehr Nähe erleben, Software für Videomischung und sonstige Hardware. Und David Rötler wird jetzt durchgehen und wird diese Punkte sozusagen nach, nacheinander demonstrieren, also wird wirklich live zeigen, was es da für Optionen gibt und wie sich die sozusagen anfühlen. Ähm, diese vier Punkte, also wir haben geplant ungefähr 15 Minuten pro Punkt und ganz zum Schluss im Anschluss haben wir noch die Gelegenheit, dass wir einfach einen offenen Austausch machen, äh, wo David für Fragen natürlich zur Verfügung steht und wo wir auch genauso gespannt sind, was Sie für Erfahrungen gemacht haben. Damit beende ich jetzt einmal meine Bildschirmumfrage, äh, meine Bildschirmfreigabe. <lacht> Genau. Und äh, bevor ich jetzt an David übergebe, haben wir noch eine Umfrage vorbereitet, äh, wo wir einfach gern Sie auch fragen möchten, was Sie denn bisher so für ein Setting verwenden, wenn Sie an Videokonferenzen oder Online-Meetings teilnehmen. Und Sie sollten jetzt die Fragen schon sehen können. Äh, es ist eine Multiple-Choice-Frage. Klicken Sie gern einfach einmal an, was verwenden Sie denn bisher in Webinaren? Ist es das eingebaute Mikro? Ist es ein Headset mit Mikro? Ist es vielleicht so ein Podcast-Mikrofon? Äh, oder gibt es da noch Sonstiges? Dann bitte gerne in den Chat schreiben. Uns würde es einfach total interessieren, wie Sie denn bisher. Es ist nur eine einmalige Variante möglich zum Anklicken, oder? Dann habe ich es schon falsch angelegt. David, David. Dann. Spontane Umgestaltung, wählen Sie das, das Sie am häufigsten verwenden und schreiben Sie in den Chat, was Sie noch verwenden. Gut, und ich warte jetzt noch ein bisschen, also es haben da 80 Prozent schon abgestimmt. Und auch im Chat kommen schon einige, äh, einige Rückmeldungen. Genau, ich glaube, der Großteil lassen wir vielleicht noch ein bisschen, bevor wir das freigeben für alle. Gut, ich glaube, Beatrice, wir können die Umfrage, glaube mal stoppen und freigeben. Das heißt, Sie müssten es jetzt auch sehen können. Also in, in der Umfrage haben jetzt die meisten angekickt, äh, ein Headset mit Mikro sozusagen, aber auch viele ein eingebautes Mikro, eine eingebaute Webcam, äh, ja, einige auch eine USB-Webcam und ganz wenige, also 2% ein Mischpult, 1% ein po Podcast-Mikrofon, 1% ein Ringlicht. Gut, und im Chat ist da auch sehr, sehr viel gekommen. Genau, also auch viele eingebaute Webcams, USB Webcams, Headset mit Mikro, LED Lampen, Ringlichter, Mischpult, Streaming Deck, Konferenzmikrofon. Genau, das sagt auch schon jemand, zusätzliches Mikro hat viel Qualität gebracht. Super, OBS wird auch schon genannt. Mhm. Gut, ja, viel zu teure Kamera auf viel zu teurem Stativ. Ja, das kann natürlich ins Geld gehen. Ja, gut, ja, total spannend. Äh, David, was sagst denn du vielleicht dazu? Ich übergebe gleich mal für die, an dich für die erste Demonstration sozusagen. Ja, wunderbar. Also erstmal, ich freue mich sehr, dass ich hier sein kann, in dieser illustren Runde, viele, viele bekannte Gesichter auch. <lacht> viele, von denen ich auch einiges lernen durfte, schon bei vergangenen. Veranstaltungen. Ja, das, das erste Bild, das ich, das ich gleich mal zeigen will, ist, ist das Setting. Das ist natürlich jetzt irgendwie super verwirrend, auch weil ich jetzt doppelt, doppelt da bin. Aber man sieht, da ist viel Technik im Spiel und, und so viel Technik verwende ich natürlich nicht immer. Also das heißt, das, was wir heute machen, ist, ist irgendwie viel Spielerei. Experimentiere. Freude habe ich immer bei, bei, solchen, bei solchen Dingen. Und äh, üblicherweise, wenn ich, wenn ich Video-Meetings oder was auch immer ich online tue, dann, dann ist ein Teil davon wird, wird eingesetzt. Gut, kurz zu, zu mir. Ich bin <lacht> eingeklammerter Jurist, habe das zwar studiert, aber das ist ewig her. Bin, bin jetzt mehr äh, selbstständig unterwegs in der Erwachsenenbildung, habe Uni-Lehraufträge und ja, berate sehr gerne jetzt äh, auch große, große Online-Events und, und dabei spielt das Methodische schon eine sehr große Rolle. Also es geht immer um, um Interaktion, um Partizipation, aber auch um, um Nähe und, und so gehen wir jetzt mal ins ins Thema rein. Das technische Tool, das finde ich am, am wichtigsten ist für für Nähe ist ein gutes Mikrofon. Denn ich demonstriere mal, was passiert, wenn ich mich jetzt auf ein auf ein schlechtes Mikrofon umschalte. Ich bin wahrscheinlich klar verständlich, oder? Kann mich alle halbwegs verständlich wahrscheinlich. Aber, aber es klingt wahrscheinlich ganz, ganz distanziert. Und, und es wird richtig deutlich, wenn ich mich halt wieder umschalte auf, auf, das, andere, auf das andere Mikrofon. Ja, also Mikrofon ist einfach, finde ich, das, das Um- und Auf. Ja, man kann natürlich, man kann natürlich beginnen irgendwie mit, mit Headset für 30, äh, 40. Euro oder so, USB, ist in der Regel schon alles viel, viel besser als die in die Computer eingebauten Mikrofone. Die, die nächste Stufe wäre dann zum Beispiel so ein, ein rote äh, USB-Mini. Das hat also USB-Anschluss, äh, kostet rund 100 Euro, ist ganz, ganz einfach in der, in der Handhabung. Ein bisschen mehr Steigerung wäre dann, wär dann das größere, rote Mikrofon. Ich meine, vielleicht alles, was ich hier zeige, sind, sind irgendwie persönlich gefärbte irgendwie Empfehlungen. Also ich habe alles, was dort, was dort gezeigt wird, habe ich zum Teil, werde ich es dann, werd dann auch äh, demonstrieren. Karin, vielleicht demonstriere mal kurz das Mikro, Das ja, Gerne. Also mein Mikro ist eben das, das David äh, hier gerade zeigt. Ich halte es vielleicht mal in die Kamera. Vielleicht Beatrice, könntest du mich einmal groß schalten neben David? Dann, genau. dann sieht man das eben auch. Also es ist so ein Podcast-Mikrofon, dass man sich einfach eben da vorne hinstellen kann und gut auch für solche Moderationen zum Beispiel verwenden kann. Genau. Und das klingt einfach schon gut. Ja. Also ich denke, da ist, da ist kein großer Unterschied mehr zu merken. Zu, zu dem, was ich jetzt habe. Ich meine, da gibt es natürlich äh, Steigerungen noch nach oben. Äh, was ich jetzt verwende, ist dieses hier. Das nennt sich rote Procaster. Ja, man man sieht es ja hier auch ein, ein bisschen. Wichtig ist, dass es auf so einen Mikrofonarm montiert wird, weil dann habe ich es immer äh, gut in der Nähe. Also wenn ich weiter weggehe, dann wird man auch sofort hören, jetzt gehe ich mal weiter weg und dann, so ist die Qualität nicht mehr gut, oder? Man versteht mich vielleicht noch, aber, aber man merkt schon deutlich, es ist besser, wenn ich, wenn ich irgendwie vielleicht 20 Zentimeter oder so, dürfte, dürfte gut sein. Ja. Wichtig, wichtig ist eben dieser Mikrofonabend für die Flexibilität und auch, das. Wenn ich irgendwie auf den Schreibtisch draufklopfe oder, oder rüttle, dann wird das nicht so leicht übertragen, weil das ist am, am Schreibtischrand montiert. Sieht man auch hier diesen Mikrofon zumindest äh, auf, dem, auf der Folie. Ja, dieses Mikrofon ist kein, kein USB-Mikrofon mehr, sondern das hat so professionelle Audioanschlüsse, das nennt sich dann äh, XLR. Und mit solchen Anschlüssen kann man nicht mehr direkt in den, in den Computer rein. Äh, man braucht dann schon ein, ein Mischpult. Vielleicht springe ich jetzt einfach mal hin zu den Mischpulten und komme dann mal zurück zu anderen Mikros. Die gibt es auch in, in, verschiedenen, in verschiedenen Preislagen. Das wäre so ungefähr das, das günstigste. Also da kommt dann, kann ich das genau, also hier ist der, der XLR-Anschluss, da steckt man es rein und dann hat es, dieses Mischpult hat dann USB-Ausgang, kommt an den Computer. Man kann dann auch noch, das ist auch ganz, ganz praktisch, man kann hier ein bisschen die Höhen und Tiefen noch einstellen und den, den Pegel und dann, dann ist das schon irgendwie so eine, eine doch etwas professionellere Lösung als, als das USB-Mikro zum, zum Anstecken. Ja, es ist noch nicht kompliziert. Es kostet natürlich ein bisschen mehr. Wie, wie immer kann man, kann man sich hier auch steigern. Das ist dann für zwei Mikrofone, was natürlich auch super praktisch ist, wenn man zweites daneben stellen will für, für zwei Personen. Ja, zwei XLR-Anschlüsse, das hat dann vier XLR-Anschlüsse. Und, und das hier ist mein, mein aktuelles Mischpult, das ich auch gerade im Einsatz habe. Das hat noch ein paar andere, andere Vorteile. Da kann man zum Beispiel Telefonanrufe von außen mit, mit reinnehmen. Oder, was auch lustig ist, man kann nicht erschrecken. Ja, man kann Jingles einspielen oder so, sehr schnell. Also man hat auf diesen auf diesen bunten Tasten hat man die Möglichkeit, äh, Audio drauf zu kopieren und, und das dann ganz schnell einzuspielen. Mal schauen, was da drauf ist. Ja, <lacht> ja. Kann, kann irgendwie unterhaltsam sein. Ja, Karin, ich habe den Chat gar nicht beobachtet. Gibt es vielleicht erste, erste Fragen, auf die wir schon eingehen können? Ja, also es gibt einige äh, Fragen, beziehungsweise äh, auch Tipps. Also da bestätigt jemand, dass das Rode USB Mini äh, eben für ihn auch gut funktioniert. Jemand anderer empfiehlt auch das Yamaha AG 03 oder AG 06. Dann gab es da ein paar Fragen zu deinem perfekt scharfen virtuellen Hintergrund. Da haben wir eben schon darauf hingewiesen, dass du das uns heute auch noch zeigen wirst, mhm. welche App da dahinter steckt. Ja. Genau. Und einen Greenscreen, einen Greenscreen verwendest du ja auch. Auch kommt noch. Genau kommt noch. Genau gut. Mhm. Dann gab es dann noch die Frage eben bei dem Rode-Mikrofon, das ich verwende, wie die Audioausgabe funktioniert. Das zeige ich vielleicht jetzt auch noch ganz kurz her. Ich habe da zwei solche Lautsprecher und das funktioniert recht gut ohne Rückkopplung. Die stehen da einfach links und rechts von meinem Bildschirm und darüber funktioniert die Audioausgabe. Genau, dann gab es von Silke Schneider jetzt auch noch eine Frage, die Jabra-Konferenzlösungen ob die vergleichbar sind. Also vielleicht können wir da generell ein bisschen drauf eingehen. Du hast jetzt verschiedene äh, Dinge hergezeigt. Wie schaut denn das aus, äh, wenn man jetzt äh, nicht so ein großes Budget zum Beispiel hat? Also wie kann man auch mit, äh, mit geringeren Mitteln vielleicht da auch schon einen guten Sound zusammenbringen? Ja, wie gesagt, das hier ist die günstigste Möglichkeit, 30, 40 Euro. Äh, das ist so eine Jabra-Lösung, die offenbar gerade angesprochen worden ist. Da gibt es natürlich auch ganz unterschiedliche die, die Mikrofone, die irgendwie weit weg sind, ich habe noch keins gefunden, das wirklich gut funktioniert. Ja, aber ich, ich, ich höre mir gerne eins an, das gut funktioniert und man ist, man ist relativ weit weg. Ja, aber das ist natürlich jetzt auch eine Möglichkeit, auch nicht so auch nicht so, vielleicht noch leistbar. Ja? Genau, da gab es noch die Frage, was du vom Jabra Evolve 2.65 hältst. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen eine Steigerung von dem hier. Das ist wahrscheinlich noch mal ein Stück besser. Ja. Okay, und dann gab es noch die Frage nach mobilen Mikros, die du, soweit ich weiß, auch im Einsatz hast. Genau, mobiles Mikro äh, kommt jetzt, und zwar die, die einfachste Lösung äh, für, für mobiles äh, Mikrofon ist, das nennt sich Rode Wireless Go. Das ist ganz was Neues, kostet 300 Euro. Das Coole dabei ist, man hat einen Empfänger, der wird einfach angesteckt an, an USB und zwei sender in dieser beiden sender ist gleich ein mikrofon eingebaut und das werde ich jetzt auch demonstrieren ich zeige erst mal wie das wie das ausschaut so sieht es aus er kommt an an die an die usb schnittstelle das ist der empfänger und und das ist das mikrofon dazu ja zum ein bisschen ein... Kopfschutz oder Wind, Windschutz. Und das kann ich mir jetzt anheften. Irgendwo. Nein, einschalten muss ich zuerst. <lacht> einschalten muss ich zuerst. Dann kommt es irgendwo ans, ans Hemd. Und dann ist der nächste Schritt, dass ich natürlich noch auf dieses Mikro umschalten muss, damit man's, damit man es auch wirklich hört. Ja, mein, mein Wasserglas darf in der Zwischenzeit bewundert werden. Ich schaue mal um, dass, man, dass es hier dazu passt. Und jetzt bin ich zu hören über dieses, über dieses Mikrofon. Es hört sich anders an, oder? Das schon. Aber der, der große Vorteil, und jetzt mache ich einen kleinen, einen kleinen Sprung. Ich zeige nämlich auch noch jetzt eine, eine Kamera, die mich verfolgen kann. Gut, es hängt zu viel dran. Verstöpfle ich nachher nochmal ab und dann, dann sage ich es. Nein, die Hauptidee hier ist, ich kann mich irgendwo anders hinbewegen und es ist völlig egal. Es bleibt immer dieselbe Qualität. Ja? Mache ich jetzt nicht, weil das kann man sich eh vorstellen. Genau, es, es klingt nicht ganz so gut. Ich meine, wenn ich, wenn ich eine Spur näher rangehe und das irgendwie äh, noch mal klarer und deutlicher vor mich nehme, dann, dann ist es wahrscheinlich besser. Ja, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen besser. Was es, was es dazu auch gibt, ist, ist noch so ein, ein, äh, eine Halterung. Da kann, man das, da kann man das reinstecken und dann ist es wie ein mobiles Handmikrofon. Ja, und, und das Tolle ist halt wirklich, es ist... Ähm, super mobil und, und super einfach zu installieren. Und der Unterschied wird halt natürlich wieder deutlich, wenn ich das doch professionellere nehme, aber die, die Mobilität steht halt hier im Vordergrund. Und, und die kann man natürlich gut brauchen, wenn man jetzt irgendwie Workshop macht und äh, sich dabei vielleicht vor Flipchart oder Pinwand oder so bewegen will. Ja, im Chat kam jetzt noch die Frage, ob es dazu kostengünstigere Alternativen gibt, also zu diesem Wireless Mikrofon. Ja, ich glaube, es gibt schon welche. Also es gibt die Vorgängerversion, die ist, glaube ich, ungefähr 100 Euro günstiger. Dafür ist es nur ein, ein Mikro und nicht zwei. Und ich kenne sonst keine guten Funkmikros, die die irgendwie billiger wären. Ich meine, es gibt schon noch Funkmikros, aber das sind halt dann große Teile. Da brauche ich wieder eine größere Empfangsstation und, und auch wieder ein Mischpult. Ja, das Tolle an dem Wireless Go ist, man braucht kein Mischpult. Es wird einfach über USB angeschlossen. Man kann es genauso gut am Smartphone verwenden wie auch am Rechner. Mhm. Uh, es war noch eine Frage zum Wireless Headset, uh, mhm. uh, wie man das dann nutzt, uh, um Teilnehmende zu hören. Also Wie würdest du da vorgehen, wenn du jetzt so ein Ansteckmikro hast, uh, durch den Raum gehst, um die Teilnehmenden gut zu verstehen? Ja, genau. eine, eine gute Frage, das werde ich gleich zeigen. Und zwar hier sieht man meinen, meinen Lautsprecher. <lacht> Der, also der ist gut genug für auch einen großen Raum. Über den höre ich jetzt auch. Das heißt, da kann ich mich auch nach hinten bewegen und dann, dann habe ich wunderbar Ton. Keine Rückkopplung, nein. Keine Rückkopplung. Zoom hat super Echo-Unterdrückung. Ja, also ich habe euch jetzt völlig frei hier im, in meinem, in meinem Raum. Kein Problem. Vielleicht als Nachfrage, weil du jetzt sagst, Zoom hat äh, eine super Echo-Unterdrückung. Mhm. Äh, wie groß ist der Anteil an Zoom oder an Programm, das du verwendest und wie groß ist der Anteil des Mikrofons, dass das das ausblendet, dass es keine, keine Rückkopplung gibt sozusagen? Gute Frage, ja. Also ich glaube, das meiste macht Zoom. Aber man merkt da zum Beispiel bei... Äh, eingebauten Mikrofonen kann es ja schon teilweise zu Rückkopplungen kommen. Das heißt, ein bisschen könnte es wohl auch mit, den, äh, mit dem Mikro zu tun haben, oder? Oder ist das ja, mittlerweile schon ausgemerzt? Theoretisch schon, aber also die, die Echo-Unterdrückung bei Zoom ist in der Regel sehr zuverlässig. Okay, ja gut, dann gab es noch eine Frage im Chat. Äh, was ist deine Meinung zu Logitech-Produkten? Oh, die Frage ist ja allgemein. Na, ich habe ich hab natürlich hab ich auch Logitech-Webcams äh, und, und die sind auch okay. Ja? Ich mag andere Webcams lieber, aber dazu komme ich gleich. Und Danke. Und vielleicht noch eine Frage äh, anknüpfend an die Rückkopplung. Äh, wie, äh, welche Erfahrung hast du mit WebEx und Rückkopplung? Hm, wenig, weil ich WebEx äh, selten verwende. Gut, aber da gab es jetzt auch noch äh, eben eine, eine Rückmeldung im Chat, äh, dass es schon äh, unangenehme Rückkopplungen mit Zoom ja. und billigem Funkmikro geben kann. Ja. ja, also Rückkopplung hauptsächlich, wenn man irgendwie zwei, zwei Lautsprecher oder zwei Mikrofone offen hat, also mehr Computer im selben Raum sind. dann mhm. Dann, ja. jetzt, jetzt kam auch noch die Frage nach Microsoft Teams. <lacht> äh, auch, nicht, auch nicht so viel Erfahrung, mehr als mit Webex, aber, aber auch dort hat die Echo-Unterdrückung gut funktioniert. Da habe ich also auch mit offenem Lautsprecher gearbeitet. Ja, super. danke schön. Gut, also ähm, die Frage an dich, David. Äh, Gibt es noch mehr, dass du uns zum Thema Mikros zeigen möchtest oder soll wir zum nächsten Punkt mal weitergehen? Genau, ich glaube, wir gehen, wir gehen zum, zum nächsten. Ich meine, es gibt dann noch Kopfhörerempfehlung und nochmal ein, eine Lautsprecherempfehlung, aber das kann man sich dann in Ruhe anschauen. Ich glaube, wir gehen Genau, ich sage vielleicht noch, die genau Präsentation Video. wird natürlich auch zur Verfügung gestellt. Die finden Sie dann direkt bei der Aufzeichnung. Ja, Video ist natürlich auch ein weites Feld und, und wenn man da mal beginnt, dann... Ja, es gibt unglaublich viele Kameras, die man, die man verwenden kann. Das startet natürlich zuerst mal mit der eingebauten Webcam im, im Computer. Die hat aber üblicherweise den, den Nachteil, dass das, das sind dann Laptop-Kameras sind und dann ist der Computer irgendwie, da schaut man immer runter, ja, so wie einige in der Runde auch, die, die blicken auf uns irgendwie herab. Ich, ich weiß, es ist nicht so gemeint, aber es passiert einfach. Es ist die logische Folge davon. Deshalb ist es besser, ein, ein zweiten, einen zweiten Bildschirm äh, zu haben. Das ist sowieso immer angenehm, einen großen Bildschirm, wo man alle gut sieht, wo man dann den, den kleineren Bildschirm für die Freigabe hat. Und auf diesem großen Bildschirm, da kann dann auch die, die Kamera montiert werden. Und ein guter Start ist natürlich die, die Kamera, die man die man hier sieht, das ist, das ist irgendwie der, der Standard. Ein, ein bisschen besser ist dann diese, diese auch von Logitech Brio heißt die, ein bisschen bessere Qualität, ganz, ganz gute Schärfe. Ja. Aber es gibt Steigerungsmöglichkeiten, wie immer. Also Kameras können ja auch richtig teuer werden. Das ist die Kamera, äh, dessen Bild, ich jetzt gerade verwende. Das ist von Avonik, heißt das. Kennt das jemand zufällig? Ja, okay, Alexander kennt das. Ja, wirklich preisgünstig, also für das, was man kriegt. Ja, also 600 Euro. Ich finde, man kriegt sehr viel dafür. Was nämlich, was nämlich super ist an, der, an dieser Kamera, die hat, die hat eine, eine Fernsteuerung und dann kann ich, kann ich wunderbar äh, zoomen und mich ins, ins Richtige ja, und, auch, und auch schwenken. Und man kann, man kann Einstellungen machen, also man kann äh, sich die Kontrast äh, verändern und die Farbtemperatur ändern und solche Sachen. Also einfach viel, viel Flexibilität und lässt sich dann auch gut auf ein Stativ montieren und ist wirklich eine gute Gute, nette Sache. Ja, eine, eine Entdeckung der, der letzten Wochen eigentlich erst, die habe ich noch gar nicht lange, ist diese Kamera, die nennt sich äh, OpSpot Tiny. Alexander hat die auch schon. Ja. Okay. Die haben so viel Werbung auf Facebook gemacht, habe gedacht, na, das interessiert mich nicht. Wenn die so viel Werbung auf Facebook machen, dann schaue ich mir das gar nicht an aber aber es hat sich es hat sich trotzdem gelohnt das witzige bei der kamera ist sie hat eigentlich ziemlich gute gute bildqualität aber aber das witzigste ist sie hat ein ein auto äh, tracking und ich bin mir nicht sicher ob die, jetzt, ob die jetzt mag nämlich aus irgendeinem grund habe ich glaube ich zu viele zu viele usb geräte angeschlossen <lacht> Ich schaue mal, ob sie, noch, ob sie noch will. Das ist nämlich schon der zweite Versuch jetzt. Und sie, sie mag nämlich nicht. Genau, und das hat heute, da man vorher auch schon damit, damit mitgesprochen hat, ein bisschen damit zu tun, dass David jetzt natürlich viel mehr angeschlossen hat, als man normalerweise angeschlossen haben würde. Das heißt, das ist heute ein bisschen eine Sondersituation. Aber ich glaube, David, also ich sehe dich jetzt zumindest vor, dem, vor einer grünen Wand. Ja, ja, genau. Aber die, die Kamera selbst mag gerade nicht. Ich, ich werde noch Aber ich ist auch eine Sache genau. abschließen. Ich gebe ich geb noch, geb noch eine Chance. Aber das, das Witzige ist wirklich, das geht erstaunlich gut und ganz, sie macht einen ganz, einen, einen sanften, einen ganz sanften Schwenk und, und hat, hat Gesichtserkennung und, und kann mich wirklich super verfolgen. Also ich werde es jetzt noch einmal probieren. Einmal ausstecken. Einmal genau, vielleicht können wir inzwischen, während du umbaust, da ein bisschen auf, äh, noch schauen, was da im Chat so gekommen ist. Da haben einige gesagt, Laptop auf Buch hilft auch gegen diesen Blick von oben herab oder von unten hinauf. Äh, dann gab es auch die Diskussion, ob es da einen anderen Grund noch gibt gegen die I eingebaute Webcam. Und das hat natürlich oft mit der Qualität zu tun. Genau, David nickt. Äh, ja, und dann Gab es da auch ja eben auch noch verschiedene Stimmen? Genau, dass es da, dass da eben manche eher von unten hinauf schauen, manche eher von oben hinunter hm. und das auch viel mit Qualität und didaktischen Gründen zusammenhängt. Gut, jetzt funktioniert sie. Ich habe ein bisschen was abgesteckt. <lacht> und ja, genau, sie verfolgt mich auch schon. Ich bin jetzt aber, eigentlich wollte ich es ja mit dem roten Mikro machen, das ist mir jetzt ein bisschen, aber ist egal. Also man hört mich jetzt mal kurz nicht, aber ich bewege mich. Ja, also man hört mich vielleicht leise und man sieht, ich werde verfolgt, egal wohin ich gehe. Ja. Es ist wirklich... Es ist super, man kann, sich, man kann sich frei bewegen und ich konnte noch nicht wirklich flüchten vor der Kamera, also außer ins Nebenzimmer. <lacht> aber, aber es ist wirklich super. Ja. Und, und, auch, sehr, und auch, sehr, auch sehr witzig ist, man kann die, die Kamera auch fernsteuern. Mag das mal jemand probieren? Wer schafft es, mich fernzusteuern? Also Freiwillige oh. vor. Ja, ja, Matthäa hat es schon geschafft. Matthäa war ganz schnell. Immer. Jetzt ist schnell. schnellste. David, vielleicht sagst du einmal für uns rechts? alle dazu, genau, wie man das, wie man das machen mhm. kann. Ja, Matthäa, probier mal unten rechts. Ja, ich mache gerade. Ja, genau. Jetzt geht es nach oben. Genau. Also jetzt kannst du in die, in die Ecken reinschauen, wo die Spinnweben schon... Aber du musst man, das hast mir das erlaubt. Also das heißt, ich habe in dein Bild geklickt ja. und dann äh, den Video genau. sozusagen. Äh, ich kann das auch bei der Alexandra Sall machen. Ja, ja, <lacht> bei vielen machen. Das ist eine Funktion von Zoom. Sure, ja? Aber man, man sieht nochmal, wie, wie schön die Kamera schwenkt. Ja, das ist also ein, ein ganz, ein ganz, eine ganz hübsche Sache. Gut, jetzt werde ich sie da wegnehmen. Genau, mal wieder abbrechen, dann starte ich neu. Gut, gibt es Fragen zu, der, zu, dieser, zu dieser Kamera? Also so schaut sie aus. Genau, vielleicht noch eine allgemeine Frage bzw. Hinweis, David, du äh, wirst ja da von den Firmen dafür nicht bezahlt, dass du das jetzt da vorstellst, sondern das basiert mhm. auf deinen eigenen Erfahrungen. Das ist vielleicht ja. noch wichtig, dass wir darauf hinweisen. Ja, ja, nein, nein, also ich bin völlig... Keine Verkaufsveranstaltung. <lacht> genau. <lacht> genau. genau. Hinterher kriegen alle eine Heizdecke dann angeboten. <lacht> Genau, da war noch die Frage, wie funktioniert das mit der Fernsteuerung genau? Also das war vielleicht jetzt, wie man diese Fernsteuerung der Kamera beantragen kann. Ja, das, das geht, ähm, wenn man auf die Galerieumsicht bei Zoom umschaltet, also das ist eine Zoom-Funktion. Und dann bei den drei Punkten im Kamerabild, dann gibt es dort Fernsteuerung äh, beantragen, Kamerasteuerung beantragen. Und eigentlich könnten alle von allen die Fernsteuerung, also wir könnten alle unsere Kameras fernsteuern uns gegenseitig, theoretisch, <lacht> wenn die Kameras beweglich wären. Ja, Das, das sind die meisten ja nicht. Mhm, das ist spannend. Das heißt, das ist eine Funktion, die Zoom mhm. drinnen hat für bewegliche Kameras sozusagen. Ja, ja. ja genau. Ja. Das heißt, man kann, man kann, vielleicht kann sich jemand erinnern, bei 1, 2 oder 3 gab es früher so eine Spielshow, also alle über 40 wissen das vielleicht. Da gab es ein Kamerakind. Also das heißt, man kann wirklich anderen die, diese Funktion übergeben, äh, dann die, die Kamera zu steuern. Ist natürlich nur sinnvoll, wenn es jetzt irgendwie einen Präsenzraum gibt, wo was zu sehen ist. Ja. Gehen wir zum nächsten Punkt. Gerne, außer es gäbe jetzt noch Fragen. Also wenn es noch Fragen zum Thema Kameras gibt, mhm. dann wäre jetzt der Zeitpunkt. Genau, also ob man diese Fernsteuerungen in den ja, Einstellungen ja. deaktivieren kann. Ja, kann man deaktivieren. Das heißt, du hast das jetzt äh, absichtlich erlaubt, eben um das zu demonstrieren. Ich, ich mache es immer, ich habe es immer mhm. angeschaltet, die, die wenigsten kommen drauf, dass das geht. Gut, das ist hier ein bisschen eine teurere Variante. Also die könnte ich theoretisch demonstrieren, wenn es interessiert. Die hat, die hat auch ein, ein Auto Tracking eingebaut, aber kein mechanisches, sondern ein, sagt man nicht, optisch auch nicht, elektronisches Auto Tracking. Also die hat sehr hohe Auflösung die Kamera und, und kann sich dann, äh, ja, hat auch Gesichtserkennung, hat super Weitwinkel und sehr gutes Zoom auch. Und sehr klein, super kleines Teil. Also wirklich sehr gut. Aber vielleicht schauen wir mal weiter und wenn wir noch Zeit haben. Ja, das ist so eine, eine semi-professionelle, ähm, komplett videokonferenz -Geschichte. Da ist ein Mikro dabei und Lautsprecher und, und eben auch so eine Zoom- und schwenkbare Kamera mit Fernsteuerung. Ja, und die hier habe ich auch. Die hatte ich vorher gezeigt, als ich, als ich mein ganzes Setting äh, da eingespielt hatte. <lacht> ähm, ich weiß nicht, wie, wie viel Zeit wir uns da noch nehmen wollen für die Kameras und dann vielleicht eher auch bald zur Software kommen. Äh, also die ist super, weil, weil die hat sehr, sehr gutes Zoom, sehr weit und, und eignet sich für große Räume. Also wenn ich zum Beispiel irgendwo ein also Hybrid-Veranstaltungen, ja, habe ein Podium aufgebaut oder jemand spricht vorne, und dann kann die Kamera 20 Meter entfernt sein und ich habe trotzdem die, die Person dann wie ein Porträtfoto. Mhm. Ja super. Im Chat äh, gab es jetzt noch eine kleine Diskussion, äh, wie also was würdest du sagen, Investition in Kamera oder Mikro eher in das Mikro <lacht> oder eher in die Kamera? Genau. Also wenn die, wenn wirklich äh, also das Mikro ist immer wichtiger. Der Ton ist immer wichtiger als das, als das Bild. Ähm, aber, aber ich glaube, eine gute Kamera ist auch nicht verkehrt. Mhm. Dann war noch so die Frage, wie sieht es aus bei den also äh, Logitech-Kameras? Die haben ja oft ein Mikro dabei. Äh, hm. Kann man das verwenden oder ist das… Mhm, glaube ich nicht. Also, also ich habe es oft ausprobiert. Klar, man hört, man hört schon, aber… Ich würde es nicht verwenden. Also du würdest eher bei, den, bei der, wenn die Webcam sozusagen ein Mikro eingebaut hat, das Mikro der Webcam nicht verwenden, sondern ein anderes Mikro. Ja, ja. Mhm. Okay, gut, dann war noch die Frage, ähm, wie man vorgeht, wenn man ein externes Mikro verwendet, ob man dann auch einen Lautsprecher benötigt. Äh, das hängt wahrscheinlich davon ab, ob das jetzt ein Headset ist oder ein, ein externes Mikro, weil dann... dann Braucht man schon eine Form der Tonausgabe? Ja, also Lautspre irgendwo muss ein Lautsprecher sein. Also entweder im Headset oder im Computer eingebaut oder ich habe einen externen Lautsprecher. Also ich finde grundsätzlich auch einen externen Lautsprecher sinnvoll und, und ich, habe ja, ich habe ja auch gezeigt, also das hier zum Beispiel oder den habe ich jetzt gerade im Einsatz das lohnt sich deshalb, weil, weil damit auch ein bisschen ausgebügelt wird. Also wenn ich einen knarrenden Lautsprecher schon habe ja, und dann auch noch meine teilnehmenden knarrenden Mikrofone, dann ist eh klar. Ja. Also das trägt dann eher nicht zum Näheerleben bei, wenn wir auf das Thema von unserem DigiTalk ein bisschen, ein bisschen ja. zurückgehen. Das heißt, ja. äh, guter ja. Ton und, und ja. äh, guter Lautsprecher. Ja. Also das merkt natürlich nur ich, aber wenn ich den ganzen Tag fast. Mhm. <lacht> ja, dann aber also wie wir am Anfang schon gesagt haben, es hängt dann eben, wenn du den ganzen Tag schlecht hörst äh, und dabei sozusagen einen Workshop durchführst, äh, wirkt sich das ja auch aus auf das, ja, ja, wie natürlich. du den Workshop gestalten kannst. Ja, klar. Ja. Gut, dann gab es da noch die Frage, gibt es Erfahrung zum Einsatz von Systemkameras, also Fotokameras? Ja, genau. Das ist eine gute Frage. Ich habe da, hab damit experimentiert. Äh, da müsste ich jetzt an Alexander weitergeben. <lacht> Darf ich das tun? Ganz spontan. Ja, gerne. Ja, sicher, gerne. Soll ich was dazu sagen, zu Systemkameras? Ja, ja. Also ich habe hier, hab hier eine Canon... EOS ähm, R im Einsatz. Warte, warte einen Moment, wir müssen, wir müssen dich, noch, wir müssen dich noch, noch spotlighten, sonst ist das nur halb so Hi. schön. Also das ist eine Systemkamera, die Sie hier sehen. Die nimmt mich in 4K auf, in Zoom wird es nochmal reduziert, das ist nicht mehr 4K. Aber ja, ich würde es empfehlen. Das äh, Objektiv kostet 100 Euro, die Kamera kostet sogar 1200, 1400 aber es ist natürlich eine Investition, ist klar. Aber ich verwende die auch für Fotografie und sowas. Also, aber die kann man auch per USB anschließen. Das ist vielleicht nicht unwichtig. Man braucht inzwischen keinen Adapter mehr mit HDMI und so. Vielleicht postest du es in den Chat rein, was das ist für, für ein Produkt. Ja, gerne. Was ich mhm. total interessant finde, ist, ist, dass es die diese Tiefe, diese räumliche Ebene dort ähm, ja, das ist ja kein virtueller Hintergrund bei dir, das ist ja ein richtiger Hintergrund. Mhm. Ja, dann der dann irgendwie verschwimmt. Ja. Und ja, und dann hätten wir vielleicht noch eine Frage im Chat, bevor wir dann weitergehen. Äh, hast du eine Empfehlung für eine Konfiguration äh, hybride Veranstaltung, mittelgroßer Raum? Für Technik, mittelgroßer Raum, Hybridveranstaltung, also dass das zum Beispiel wäre für was weiß ich, 10, 20 Leute vielleicht. Ja. Aber. Aber für Hybrid ist, ist nochmal wirklich ein anderes Thema. Ich meine, da kann man natürlich vieles, vieles von dem, was hier, was hier aufgelistet ist, äh, auch verwenden. Aber das müsste man sich nochmal genauer anschauen. Ja, jetzt, jetzt heute ist es eher für, für, für Einzel, Einzelpersonen, die, die mhm, online guter was gut Hinweis, haben Guter Hinweis, ja. Weil Hybrid natürlich auch, also für alle, die Hybrid nicht kennen, da geht es darum, dass eben eine Gruppe von Teilnehmenden in einem Raum vor Ort ist und dann weitere Teilnehmende online zugeschaltet sind. Und das bringt natürlich auch Herausforderungen mit sich, da alle gut äh, einbinden zu können, alle gut zu sehen und zu hören können. Und das ist nochmal ganz, ganz was anderes. Gut. Ich kann auch ja, da jetzt kurz zeigen, also das, das ist jetzt natürlich also eine super Kamera für hybride Settings, ja, nicht ganz, nicht ganz billig. Und, und was man dann auch noch, wir gehen jetzt Richtung Software weiter, was natürlich auch noch super ist, dann an, an, an Hardware für hybride Settings ist irgendwie ein Videomischpult. Weil da kann ich dann bis zu vier HDMI-Kameras anschließen. Und da braucht man einfach unterschiedliche Perspektiven mal schnell. Genau, ich glaube, da sind jetzt eh schon die ersten Fragen nach, der, nach dem virtuellen Hintergrund und Einblendung mhm. mit der Folie gekommen. Und ich glaube, das ist die perfekte Überleitung mhm. zur Software. Mhm. Genau, also vielleicht, vielleicht doch noch zuerst zur, zur Hardware, weil... Weil für diese, für diese Form von, von Videomischung, die, die ich hier mache, braucht man, braucht man nämlich erstmal Hardware. Und das zeige ich jetzt nochmal, wie das ausschaut. Das ist also ein, ein Greenscreen oder zwei sogar, weil mir einer zu klein war. Und, und dann irgendwie äh, halbwegs äh, Licht. Also man, man sieht hier zwei Lampen. Und, und vorne habe ich dann. Das zeige ich auch noch, dass das mit dem Licht auch nochmal deutlich wird. Aber, aber beim Licht ist Alexander mehr Profi als ich, das ist keine Frage. Das ist irgendwie so schön. Das ist hier mein, mein, mein Licht, ja, so ein, ein Ringlicht. Das Gute ist, man, man, kann, da, man kann da sehr schön irgendwie die, die Farbtemperatur ändern, sieht man auch ein bisschen jetzt, und die, die Helligkeit anpassen. Und da sind die Lampen. Und der, der Greenscreen ist super. Da ist noch eine Lampe. Der Greenscreen ist super, aber den kann man, den kann man einfahren. Und das ist wie ein Roll-up. Ja, der ist zum Einfahren und Ausziehen ganz, ganz schnell dann aufgebaut. Ja, das, das ist ungefähr mal die, die technische Voraussetzung. Ja, also Greenscreen. Und dann zeige ich jetzt, was die, was die Software kann. Ja, also vielleicht, es gab noch eine Frage zum Ringlicht, ob das Ringlicht ausreicht. Also äh, ich habe jetzt im Vergleich nur ein Ringlicht im Einsatz, das jetzt vor mir aufgestellt ist, sozusagen. Ich weiß nicht, David, ob du vielleicht noch etwas ergänzen möchtest. Ja, also wichtig ist schon auch Licht von hinten und von der Seite, da, damit das Gesicht irgendwie noch ein bisschen mehr Kontur bekommt. Ich, ähm, also Ringlicht alleine, glaube ich, ist zu wenig. Also ideal, hinten auch noch Beleuchtung. Ja. Ja. Aber Beleuchtung ist noch ein, ist ein weites Thema. Das ist nicht, das ist gar nicht einfach und ich habe viel, hab viel rumprobiert. Genau, die, die Marke von Ring, das ist Kodak. Ich habe mir gedacht, ich müsste mal wieder was von Kodak kaufen. So, als, so, wie, so wie früher in den 90er Jahren oder so. Von Kodak ist das Ringlicht. Gut, software da gibt es natürlich auch wieder eine eine breite palette ähm, mit der software hier das heißt x -Split broadcaster ist für windows bald auch für bald auch für für mac ähm, und und kann kann ganz viel von dem was was ich hier auch gerade mache finde ich jetzt ist auch irgendwie vielleicht noch, noch leistbar. Ich habe es mal ausprobiert, war irgendwie auch ganz gut zu bedienen. Das hier ist die, die Profi-Variante. Das ist sehr komplex. Ja? Also das habe ich mir auch mal angeschaut. Das, da brauche ich ganz viel Zeit, um das, um das zu lernen. Das wäre hier die, die super preisgünstige Lösung. OBS Project, weil Open Source für alle für alle Systeme verfügbar, aber, aber für mich irgendwie nicht intuitiv genug. Also ich, das, das dauert mir zu lang, das zu lernen, da bin ich irgendwie zu, ich glaube, zu ungeduldig. Das, was ich super finde und jetzt im Einsatz habe, das ist die mm -hmm App, sehr witziger Name, das ist relativ neu und und die, die erlaubt eben einfach wirklich super viele lustige Effekte. Ja? Also man kann sofort ähm, mein Lieblingsvideo einspielen. <lacht> oder oder man, kann, man kann sofort eine andere, eine andere Kamera reintun. Ja, das ist übrigens, das ist vielleicht auch ganz, ganz witzig, das ist eine, äh, das Smartphone als Kamera. Das nennt sich Epoch Cam, ist eine Software, ist dann auch dokumentiert. Eine Software, mit der man sofort das, das Smartphone zum, äh, zu einer Webcam machen kann. Und, und das habe ich jetzt hier, so schaut die Software aus. Jetzt gibt es hoffentlich keine Knoten in den jeweiligen. <lacht> keine Gedanken, keine gedanklichen Knoten, weil das ist natürlich jetzt sehr viel was was jetzt allein zu sehen ist. Ja. Vielleicht mache ich es besser über die über die über die Bildschirm, über die Bildschirmfreigabe zeige ich zeige ich jetzt kurz die, die Software. Gut, jetzt sieht man die diese mm -hmm Software. Also cool ist, man kann dort, man kann dort mittlerweile äh, PowerPoint und PDF und so weiter reinstellen. Und, und auch methodisch finde ich es so gut, dass ich dann eben vor der Präsentation bin. Ich bin nicht mehr irgendwo am Rand, sondern, sondern, sondern wirklich mitten, mitten drin im Geschehen. Ich kann, ich kann mich hier äh, ganz einfach rumschieben, ich kann, wenn ich irgendwie gerade mal weg will, dann, dann, dann blende ich mich einfach ein und aus. Ja, das ist, allein, das, allein das ist irgendwie cool. Dann, dann gibt es unglaublich viele Effekte, wo man natürlich überlegen kann, wie, wie sinnvoll die sind. Nein, der Regen ist gut. Der Regen ist wirklich schön. Kann ich wieder rausnehmen ja sofort irgendwie eine zweite, eine zweite, zweite Kamera einblenden wie, wie eben diese Handykamera oder oder Spaß ja man kann irgendwie einfach ein GIF, ein GIF suchen Katze da. Katze ja und ich meine, jetzt könnte man sagen, okay, was ist das für eine Methode? Katze, einblenden. Aber, aber Unterhaltung und ein bisschen Spaß äh, kann, kann ja auch okay sein. Darf ja auch, in die, darf ja auch in die Bildung. Und ich kann ja sofort wieder zum, zum ernsten Teil wechseln. Ja. Also wirklich unglaublich viele möglichkeiten ausschalten einschalten äh, wirklich viele also man kann jeden alle möglichen hintergründe sofort wechseln und und draufladen und und je nach je nach thema so. <lacht> bisschen retro auch schön also das ist wirklich ein ein super, ein super Spielzeug. Gibt es dazu konkrete Fragen zu der Software? Also ich denke momentan noch nicht. Also wenn jetzt jemand Fragen hätte zu dieser M app Es gab noch eine Diskussion im Chat über das Ringlicht und Alexander hat gemeint, dass es eigentlich gar nicht so ideal ist für Videokonferenzen, dass vielleicht eine mhm. Softbox oder LED Licht mhm. noch besser ist als das Ringlicht. Mhm. Genau, die Kosten der mhm App waren, glaube ich, sieben Euro im Monat, wenn ich das ja. richtig in Genau, habe. Genau, es gibt sogar für den Bildungsbereich, wenn man fragt, haben die jetzt gegen gerade Aktion, da ist es irgendwie eineinhalb Jahre fast oder so, irgendwie kostenlos. Mhm. Ja, man. Genau, und äh, ja, also das war eben die Frage, ist das die Bezahlversion und äh, du teilst eben dann den Bildschirm dieser M -M App? Mm, naja. ja… Jetzt wird es äh, nochmal interessant. <lacht> also ich habe tatsächlich eben, habe ich jetzt den Bildschirm geteilt, um die App zu zeigen. Aber, äh, aber, aber sonst äh, läuft das über eine sogenannte virtuelle Webcam. Also diese mhm mm app äh, erzeugt mir in Zoom eine Webcam. Und ich kann, ich kann dann in Zoom die, die mhm mm app ich komme mir wieder komisch vor beim Aussprechen. <lacht> als, Webcam, als Webcam einbinden. Ja. ja, man sieht es dann unter Video als zusätzliche Kamera. Ganz und dann genau. kann man die in Kamera wählen. Und genauso funktionieren auch die anderen Dienste. Also das OBS macht auch so eine virtuelle Kamera. Das hat dann noch eine coole Funktion. Das ist, das ist dann nochmal in besserer Qualität. Also man kann das dann auch über, über Bildschirm teilen und dann finde ich auch sehr gut ja. also es ist wirklich super super integrierbar in, in in zoom und ich kann da noch mal auch eine bildschirmfreigabe zum beispiel dazu tun äh, genau das mac und dann hole ich mir einfach den den screen genau. und dann könnte ich das auch als Screen wieder machen, dann, dann bin ich immer noch im Bild, aber kann mich rausnehmen aus dem Bild und, und kann dann irgendwie wieder irgendwie eine Präsentation zeigen oder so. Und nehme ich dann wieder rein und so weiter. Genau, und dieses Bildschirm im Bildschirm einblenden, das machst du dann über die App sozusagen? Ähm, Genau, also die, die App ist dann, oder das Programm, äh, genau, das passt eigentlich gut, wenn man immer mm, sagt dann, <lacht> aber ich sage das glaube ich nicht so oft. Also das Programm steuert meine Präsentation und steuert die Bildschirmfreigabe und so weiter. Okay. Dann gab es noch eine Frage, also ich sage vielleicht die Frage mit dem Greenscreen zuerst, weil die passt da dazu. Du verwendest dann auch diesen Greenscreen äh, für die m mm -hmm App und die brauchst du, damit der Hintergrund sozusagen gut abschließt, also damit du gut vor dem Hintergrund äh, angezeigt wirst. Genau, also das ist, das ist wirklich notwendig, weil, weil sonst funktioniert das nicht ordentlich. Also die, die mm -hmm app die hat auch nicht eingebaut, diese virtuellen Hintergründe, die ohne Greenscreen funktionieren würden. Doch hat sie eingebaut. Es wird auch funktionieren, aber es wird nicht gut funktionieren. Doch. Also doch funktioniert sehr gut sogar ohne ja, Greenscreen. Ja, nein, das du hast recht, es funktioniert ohne Greenscreen. Ich habe mich gleich verbessert. Es <lacht> ist ein anderes Programm, das hat keine, keinen virtuellen Greenscreen eingebaut. Aber es funktioniert besser mit, mit, mit wirklich also so, wie man hier sieht. Ja, bei den Greenscreens, glaube ich, kommt es auch immer ein bisschen drauf an, äh, wenn man hellere Haare hat oder so, dann funktioniert das, also ist das immer ein bisschen schwierig, dass der Hintergrund da sauber abgetrennt wird, wenn man dunklere Haare hat, ist das, funktioniert das bei manchen besser, also es ist, glaube ich, auch ein bisschen individuell, was ich so mitbekommen habe. Ja, es liegt an der Software, es liegt an der Beleuchtung, es sind, es sind viele Faktoren, die da mit eine Rolle spielen. Ja. Und, da muss man einfach auch ausprobieren, was dort gut ist. Ja gut, dann gab es im Chat noch die Frage, äh, können wir die Folie mit den Alternativen zur Epoch-Cam nochmal sehen? Vielleicht genau. könntest du also die nochmal ganz kurz. Die, die Präsentation sehen, wird, wird auf jeden Fall äh, bereit bereitgestellt und die ist die. Genau, also das wäre jetzt nochmal die, die Alternativen dazu. Genau, XSplit hat eine Alternative und dann gibt es ganz viele weitere Alternativen auch noch. Dann wird da aufgerufen zu Erfahrungen mit lockigen Haaren vor Greenscreen. Das frage ich jetzt nicht David. Hab ich, hab ich nicht. Aber vielleicht gibt es da jemanden, der Erfahrungen hat und <lacht> da in den in den Chat gern posten möchte. Mhm. Genau. Und die Frage an dich vielleicht noch, David. Wie schaut das aus, wenn man zwei Greenscreens nebeneinander stellt? Kann es da zu Problemen kommen? Nein, das, das ist kein Problem. Also die. Ich habe auch zuerst gedacht, das, ist, das macht vielleicht irgendwie ein Problem, dass da irgendwie halt diese Bruch oder Schatten oder so. Ja, und Alexander schreibt auch, ist kein Problem mit der richtigen Beleuchtung. Also oft ist die Beleuchtung... Also das schaut, schaut wirklich das so Thema. aus bei mir und das von hinten. Und da sieht man ja, da ist ein ordentlicher Schattenwurf, ja, aber es stört nicht. Mhm. Ja, soll ich noch was zeigen? Ja, gerne. Äh, mhm. Außer es wären jetzt noch weitere, weitere Fragen im Chat zu mhm. diesem Thema. Also zur mm -hmm app bzw. zu Einblendungen. Das sieht jetzt aber nicht so aus. Dann gerne David. Gut, und zwar ist es auch eine, eine relativ neue, also zumindest für mich neue Entdeckung. Und zwar, das nennt sich Elgato Stream Deck. Hat das jemand zufällig auch noch im, im Einsatz? Wenn ja, vielleicht mal kurz eine Nachricht im Chat. Naja, klar, Alexander. <lacht> Gut, ich habe die, hab die, die, die, kleine, die kleine Version davon. Und ich zeige es einmal im, auch wieder im, im Live-Betrieb. Also ganz, ganz nett ist, also vielleicht erstmal zur, zur Einführung, das dient dazu, dass man, dass man Zoom schneller bedienen kann. Und man kann sich die, die Tasten jetzt mit, mit Zoom-Funktionen frei belegen. Also zum Beispiel kann ich hier ganz schnell Screensharing machen oder das Zoom-Fenster wieder zurück in den Vordergrund holen oder mich stumm schalten, ja, dann bin ich stumm geschaltet, oder das Video ausschalten, kann ich auch machen, dann ist das Video sofort weg. Ja. Also, ich brauche nicht irgendwie lang suchen, die, die Freigabe. Ja, habe ich ein Foto von Donald Trump genommen, aber bitte mir das nicht <lacht> irgendwie auszulegen. Also, man kann es einfach frei wählen. ja, Und das hat mir Spaß gemacht, da ein bisschen zu, zu experimentieren. Aber letztendlich erleichtert es die, die Zoom-Bedienung. Also, sehr, sehr schnell. Sehr schnell so ein kleines Teil, wird über USB angeschlossen, kostet, kostet 100 Euro. Und diese Tasten, die sind nicht vorbelegt, sondern die entscheidest, da entscheidest du, was du da hinterlegen möchtest und dementsprechend kennzeichnest ja. du die. Ja, genau. genau. Da gibt es vielleicht auch gleich eine Frage im Chat. Äh, könnte man hier auch die unterschiedlichen Kameras oder Mikros einstellen? Möglicherweise schon, ja, weiß ich nicht genau, muss man schauen. Es muss, es muss halt irgendwie einen Shortcut geben, also eine, ein Tastaturkürzel bei, dem, bei der Software. Und, und letztendlich geht es darum, dann das Tastaturkürzel auf, die, äh, auf, dieses, auf diese Hardware zu legen. Mhm. Und das Elgato funktioniert natürlich nicht nur mit Zoom, sondern auch mit anderer Software. Genau, das geht mit, das geht mit verschiedensten... Also möglicherweise kann man da sogar Wörter mitsteuern. Mhm. Also Alexander schreibt auch, es können auch Tastenkombinationen des Computers für Programme hinterlegt werden. Ja. Also wahrscheinlich kann auch Copy und Paste könnte ich damit auch machen. Ja, ja, dann haben wir noch eine Frage von Barbara King im Chat. Äh, wie sieht denn das aus bei dem ganzen Zubehör? Braucht man viele USB-Ports? Wie hast du das gelöst? David? <lacht> genau, also jetzt war, es war zu viel angeschlossen jetzt. Klar, man braucht viele USB-Ports und, und man, man kann natürlich... Äh, es gibt ja diese USB-Verteiler, auch USB-Hubs kann man verwenden. Ähm, aber immer ist es gut, äh, nicht, nicht alles anzuschließen oder nur das anzuschließen, was man auch verwenden will. Also normalerweise bist du nicht mit so viel Equipment in einer Zoom-Session wie heute? Nicht immer. Meistens nicht. Genau, da gab es auch noch eine Meldung im Chat, gerade bei Apple Notebooks ist das eine Herausforderung, also dass es eben dort pro Adapter nur zwei Anschlüsse gibt. Ja. Das ist natürlich auch etwas, was man mitbedenken muss. Ja. Aber man kann für, ich, 10, 20 Euro oder 30 oder so, gibt es also Verteiler, USB-Hubs. Okay. Ich meine, es gibt da noch ein bisschen ausgefallene Hardware, die ich, die ich auch sehr gerne habe. Kann ich wieder zeigen. Das ist ein, ein Gimbal. Das ist super, wenn man, wenn man mit dem Smartphone was zeigen will und, und dann nicht, nicht viel rumwackeln mag. Ja, also kann man ganz einfach das Smartphone draufsetzen. Also es wäre auch noch eine Möglichkeit, dass ich das äh, demonstriere. wenn es interessiert. Was ich heute nicht demonstrieren werde, aber oft auch gerne tue, ist eine äh, Live-Bilder Live aus der Drohne zu, zu senden in die in die Videokonferenz. Also das ist einerseits ist es natürlich irgendwie ein bisschen ein, ein, ein, bisschen ein Spektakel, aber andererseits gibt es auch ganz andere Perspektiven für die Teilnehmenden. Und, und ja, schon eine ganz witzige Sache. Ja, da kommen auch wieder ein paar Fragen noch im Chat. Und zwar ist da die Frage, manchmal ist es schwierig zwischen Notebook, Handy, Zoom und Dokumentenkamera zu switchen. Wie würdest du da vorgehen, wenn man das relativ überschaubar hat, also so ein Einsteiger-Mischpult sozusagen, um da hin und her zu switchen? Also im Moment würde ich würde ich wirklich fast zu einem zu einer tendieren. Ja, also zu dieser mm -hmm App zum Beispiel, weil da kann ich da kann ich viele Kameras äh, reintun gleichzeitig und, und dann kann ich kann ich dort ganz schnell umschalten von einer auf die andere Kamera. Aber wenn man es professioneller haben will, dann, dann ist natürlich schon auch eine, eine Möglichkeit, den, dieses Teil hier einzusetzen. Nur da braucht man dann HDMI-Kameras. Also ich kenne keinen, das wäre spannend, wenn das irgendwer weiß, ob es ein, eine Hardware-Videomischung gibt für USB-Webcams. Würde mich interessieren. Ich habe noch nichts gefunden. Ja, vielleicht mag da jemand in den Chat äh, schreiben, der so etwas kennt oder die. Ich habe da noch eine Frage, wie kann man einen guten virtuellen Hintergrund schaffen? Also eine Möglichkeit wäre eben mit dieser mm -hmm app mhm. aber es gibt ja auch in Zoom zum Beispiel interne Möglichkeiten. Was gibt es da sonst noch? Also außer diesen Softwarelösungen, die du uns da schon gezeigt hast. Naja... Es, es, gibt nicht, es gibt eigentlich nicht mehr. Also man kann ohne Greenscreen diesen sogenannten virtuellen Hintergrund in, in Zoom aktivieren. Der ist halt nicht wirklich gut. Also er ist okay, aber gut, gut ist es nicht. Und sonst braucht man halt einen richtigen Greenscreen und dann wird der, der, der, der Hintergrund in Zoom natürlich auch viel besser. Oder man nimmt externe Software dafür. Und ich glaube, der Hinweis PowerPoint bezieht sich darauf, dass man auch die PowerPoint-Präsentation in Zoom hochladen kann. Wobei du ja. löst es ja mit der mm -hmm App. Ja. ja, das ist viel flexibler. Ich meine, das ist super, dass das in Zoom eingebaut ist, dass man in der PowerPoint-Präsentation auch, auch drinnen sitzen kann. Aber, aber hier, hier bin ich einfach viel, viel schneller damit. Ja, das ist ja. Viel netter. Aber klar, man braucht halt extra Software dazu. Mhm. Ja gut, dann gab es noch die Frage äh, mit, äh, mit dem Gimbal bzw. Stabilisator, mhm. ob man da auch mhm. während dem Gehen schöne Aufnahmen machen kann. Mhm. Ich würde vielleicht mhm. vorschlagen, wenn es äh, schnell geht, vielleicht, dass du uns wirklich das ganz kurz zeigst. Ja. Wenn ja, du es also, einsatzbereit hast, natürlich. Ja, ja, ja. Das dann könnten wir uns das noch gleich anschauen. Dann nehme ich sogar jetzt auch das Mikrofon, mit dem ich ähm, mobil bin. Gut, dann, dann nehme ich mir jetzt mal ein bisschen größer ins, ins Bild, damit man, damit man mehr sieht. Genau, also so schaut das, so schaut das aus, das Teil. Ein <lacht> Aber der wichtige Punkt ist, man, man montiert dort das smartphone drauf Ups. smartphone drauf montiert dann wird das teil eingeschaltet und dann werde ich auf epoch cam gehen damit, damit man das sieht dann, dann. genau und das ist ja das schöne jetzt wieder hier das schnelle switchen auf die auf die auf die andere kamera also jetzt habe ich jetzt habe ich im moment ja schon zwei kameras drinnen und das macht das macht die software eigentlich super und, und man sieht jetzt auch schon wie das ganze funktioniert also wenn ich wenn ich das bewege das bleibt super stabil also du hast jetzt äh, als deinen Hintergrund eingestellt, das Bild, mhm. das die Smartphone-Kamera überträgt, sozusagen. Genau. Genau. genau. Wenn ich jetzt rausgehe aus dem Bild, dann, dann ist es nicht mehr ganz so verwirrend. Jetzt schalte ich noch um auf, auf das rote mikrofon hoffe, das klappt? Genau. Also man hört mich jetzt wahrscheinlich anders. Aber mit dem großen mit dem großen Vorteil, ich bin, ich bin halt jetzt dann stabil zu hören, auch wenn ich mich bewege. Oder? Und jetzt gehe ich und sollte zu hören sein, oder? Du, genau, du bist, genau. Zu, du bist zu hören. Es ist ja. etwas blecherner als zuvor. Ich habe es vergessen, Moment. <lacht> ich habe es vergessen mitzunehmen. Jetzt ist es besser, oder? Jetzt ist etwas besser, ja. ich habe es nicht umgestellt. Das passt noch nicht ganz. Ich habe es nicht richtig eingestellt. Nein, ich habe es verkehrt eingestellt. Ich habe es nicht eingesteckt. Das mache ich jetzt noch. Genau, und wir sehen sehr gut, was da bei David auf dem Schreibtisch so los ist. Also ziemlich viel Equipment und ziemlich äh, viel Überblick, den er da gerade bewahren muss. Ja, ja. Genau, also jetzt geht es. Ja? Genau, jetzt, jetzt hört man gut. Jetzt habe ich also das, das äh, mobile mit. Und, und kann jetzt sozusagen eine, eine Führung machen durch, also hier sieht man die, die Greenscreens. Screens. Ja. Und, und das Gute ist halt meine, die, die, die Kamera ist halt ganz ruhig oder relativ ruhig. Ja, also man kann, klar, man kann man immer noch verbessern. Aber man, man merkt nicht mehr, dass ich irgendwie rumwackle Und man könnte jetzt irgendwie super, welcher Berg ist das? <lacht> Wer weiß es? Die Salzburg der Untersberg. Ja, kann man also einen kleine, kleinen Rundgang machen? Und ich wackle halt nicht mehr so akrum. Ja, das ist halbwegs ein, ein Bild und der Ton, der Ton ist auch stabil. Ja, ist nachvollziehbar, wozu das gut sein kann. Mhm, genau, also einfach als Bildstabilisation, wenn man viel äh, herumgeht. Ja, danke auch für die, die kurzfristige Demo äh, von diesem Gimbal. Ähm, genau, ich schaue jetzt noch im Chat, da ist jetzt einiges wieder gekommen. Also die Greenscreens, das ist auf jeden Fall in der Präsentation dann auch nachzulesen, äh, stellen wir dann bei der Aufzeichnung zur Verfügung. Die Greenscreens äh, muss man beleuchten, glaube ich, soweit ich das äh, verstanden habe. Also Ausleuchtung ist schon wichtig. Ja. Aber die Frage sind Stableuchten besser als andere Leuchten? Ja, also bei, bei Licht muss ich echt sagen, bin ich immer noch nicht, also bin ich sehr noch am, am Experimentieren. Vielleicht mag irgendwer aus der Gruppe dazu was sagen. Also wir haben schon gehört, Softbox ist eine Idee, das sind also diese, diese großflächigeren. Also ich fand die praktisch, weil sie nicht so groß sind. <lacht> stößt man nicht so leicht dran an und kommt noch gut vorbei. Wenn ich was dazu sagen soll, zu Licht, also eigentlich alles, was hell macht, ist gut. Ich sage es mal ganz platt. Ähm, je ja. heller, desto besser der Hintergrund auch. Und, ähm, gerade bei Greenscreens. Ich würde da empfehlen, allerdings eine Lampe zu nehmen, die keine Hitze erzeugt und die nicht so viel Strom verbraucht. Also LEDs zum Beispiel. Ja. Also die Stableuchten sind prima. Ja. Ja, danke dafür. <lacht> ja gut, äh, genau. Da gibt es jetzt auch schon Empfehlungen im Chat und so weiter. Ähm, David, ich weiß nicht, ob du uns noch etwas mitgebracht hast, äh, was du gerne noch zeigen möchtest. Sonst würde ich vorschlagen, dass wir vielleicht in den allgemeinen Austausch auch noch ein bisschen gehen könnten, äh, dass wir vielleicht auch äh, noch schauen. Okay, gibt es noch spezielle Fragen oder was, was ähm, gibt es auch für Erfahrungen in unserer Runde? Wer möchte da mal berichten? Dann könnten wir da auch noch einmal übergehen und uns sozusagen alle auch zu Wort melden, die sich zu Wort melden möchten. Wenn niemand was sagt, dann sage ich ganz schnell was zu der Frage. Zu der Empfehlung, Amazon-Empfehlung für 25 Euro ein Licht-Videokonferenzbeleuchtungsset und zu dem Schattenwurf, also zu diesem Konferenzbeleuchtungsset, das kostet 25 Euro. Das muss man sich so vorstellen, das ist etwa so groß. Diese und hat eine sehr kleine Lichtstärke. Ich würde das nicht empfehlen. Das können Sie kaufen, das ist okay okayisch. Also, ich habe hier eine Lampe, die leuchtet mich an und die kostet 150 Euro. Und das sehen Sie vielleicht. Also, man kann das. Ich kann das auch steuern. Ich kann das heller und dunkler machen. Und auch sehr hell machen. Und dann auch die Farbtemperatur ändern und all so etwas. Also, ähm, je mehr. Geld man ausgibt für Licht, umso interessanteres Licht erhält man auch. Das darf man nicht vernachlässigen. Also wenn Sie sagen 25 Euro ist okay, mm -mm. ich glaube nicht. Aber Sie kommen auch, Sie können auch zwei Baumarktlampen nehmen und sich von links und rechts anstrahlen lassen. Dann haben Sie eine ebenmäßige Ausleuchtung, wenn Sie die relativ nah an sich, an ihren, an Ihr Gesicht bringen, ist es okay. Ich habe ein Elgato Keylight. Elgato Keylight. Bei mir ist eine Gesichtshälfte im Schatten, ja. Das ist Absicht. Ich könnte die auch ausleuchten. Ich schreibe es in den Chat. Genau, ich wollte gerade sagen, in den Chat ist sicher gut. Ähm, ja, also vielleicht äh, gibt es da auch noch eine, eine, eine Meinung von David dazu. Oder? Also wir haben jetzt eh schon ein bisschen versucht, also so abzudecken auch, was, was macht man, wenn man, wenn man jetzt äh, viel Budget hat, äh, wenn man geringeres Budget hat. Also David hat da ja auch immer verschiedene äh, Optionen dafür vorgestellt. Ähm, David, vielleicht könntest du das noch einmal zusammenfassen. Was wäre so ein Setting für dich sozusagen für Einsteiger? Was wäre jetzt so ein fortgeschrittenen Setting und was wäre das Profi-Setting? Na gut, ich, ich kann es ganz versuchen ganz kurz auch zu machen so, ich muss aus dem Bild drücken <lacht> äh, also der anfang ist sicher mal irgendwie headset oder oder besser besser sowas und also mit usb dann mischpult und und irgendwie tatsächlich wirklich ein gutes ein gutes xlr mikrofon ja, ab, was weiß ich, 100 Euro vielleicht. Das ist das für den Ton. Das, das ist heißt, das wäre so das Einsteiger-Setting? Ja, ja, ja, ja. Also Mischpult ist es gar nicht so wichtig, das Mikrofon selbst ist, ist ausschlaggebend. Ja, also Mikrofon dann vielleicht eben, kann man auch ruhig das nehmen. Und dazu dann ein günstiges Mischpult, wird auch funktionieren. Ja, besseres Bischpult ist natürlich klar, also es gibt da keine, <lacht> kaum, kaum Grenzen und man kann unglaublich teure Mikrofone auch kaufen. Also das ist wirklich arg. Ja, und, und Webcam würde ich unbedingt mal vorschlagen, zum Start halt irgendwie eine, eine bewegliche, die nicht so starr am, am Fix verbaut und, und eben auch um, um Augenhöhe äh, zu, zu schaffen. Ja, dann eine mittlere Variante wäre wahrscheinlich das hier und, und eine sehr gute Variante ist dann das. Ja, die die hier sind dann eher wirklich für größere Räume oder hybride Settings. Dann hat man mal Ton und Bild abgedeckt und, und dann von der, von der Einfachheit der Bedienung, wenn, wenn man irgendwie ein bisschen mehr Spielerei haben will und und Präsentationsmöglichkeiten, die halt über das übliche, was man was man in Zoom gewohnt ist, hinausgehen, dann, dann halt die, die, die App dazu, das Programm. Bald auch eben für, für, für Windows. Das habe ich noch gar nicht erwähnt gehabt, das habe ich auch. Das ist ein bisschen eine professionellere Lösung, die, die mir jetzt aber im, im Live-Betrieb schon fast wieder ein bisschen kompliziert ist, weil... Müsste ich, mehr, müsste ich mehr üben. iCam Live heißt das. Du sprichst da was ganz Wichtiges an, das mit dem Üben, ich glaube, das ist auch entscheidend, dass man, dass man das technische Setting, für das man sich dann entscheidet, zuerst einmal ausreichend äh, ausprobiert und äh, übt, sozusagen, bevor man es dann wirklich auch live einsetzt. Also dass man es auch gut, äh, dass man auch gut weiß, wie man es am besten bedient und da wirklich äh, auch professionell und äh, geübt damit umgehen kann. Mhm. Ja gut, gibt es jetzt aus, der, aus dem Teilnehmerinnenkreis da vielleicht noch eigene Erfahrungen, von denen Sie gerne berichten möchten? Gibt es vielleicht noch Fragen an den David? Also gerne. Äh, Sie können sich auch gerne live zu Wort melden. Bin gespannt. Gibt es etwas? Ja. Also was ich mir jetzt, ich habe schon begonnen, <lacht> in den Chat zu schreiben, das lösche ich dann. Ähm, wenn ich mir so ihr Studio anschaue, dann frage ich mich bei all diesen Dingen, äh, wie sie da soziale Nähe herstellen. Also ich merke so, für mich ist es das gelingt, dass... also für mich gelingt jetzt der Beziehungsaufbau oder wenn man sagt, das Thema ist ja soziale Nähe. Ne? Und, Und jetzt habe ich viel davon erfahren, wie ich schaue, dass ich ähm, äh, mein Bild, meine Stimme, mhm. ähm, meinen Hintergrund etc. gut übertragen kann. Aber da fällt mir, mir fällt noch ein bisschen der Connect zur sozialen Nähe. Also ich verwende ja das Online, also Zoom nicht nur für Webinare oder für Remote-Workshops, sondern auch für Supervision und Coaching. Und da ist ja die soziale Nähe das große Thema und die Frage, wie kann ich gut Beziehungen aufbauen oder zumindest auch zu versuchen, sowas. Ähnliches zumindest wie einen Augenkontakt herzustellen. Also das sind so die Themen, die mich mhm. beschäftigen. Genau. Also Augenkontakt ist natürlich ein super Stichwort, der ist ganz schwierig. Mhm. <lacht> aber, ja. aber wir haben natürlich jetzt eine Komponente für, für soziale Nähe betrachtet, betont und beleuchtet, kann man sagen. Ja, das, das passt ganz genau, betont und beleuchtet. Mehr nicht, eine Komponente. Für, für soziale nähe ist natürlich ganz ganz viel an, an an methodik und und an inklusiver kommunikation notwendig die die jetzt mit wir sind immer noch 100 fast <lacht> natürlich nicht ganz einfach ist wir hätten wir hätten natürlich das, das meeting starten können mit mit mit socializing geschichten mit kleinen gruppen mit mit irgendwelchen ja, was auch immer man alles macht, um, um sich auch in, in Online-Räumen näher zu kommen und, und das Ganze irgendwie mehr persönlich <lacht> wirken zu lassen, aber das war nicht das war nicht unbedingt das, das Thema. Das Thema war äh, Ton äh, und Licht und, und irgendwie ja, vielleicht andere, andere Präsentationsformen. Aber da, das ist richtig. Da fehlt ganz. Aber im Titel ja, ist ja Technik und soziale Nähe. Ja, ja genau. Der, der technische ja. Aspekt. Wir haben den technischen Aspekt betont und beleuchtet. Okay. Genau, aber, nicht, aber, nicht die, aber nicht die ganzen soft äh, die habe ich Und aber die aber Frau auch. Kulmer hat das wunderbar vorbereitet und das am Anfang ja schon ganz klar und deutlich gesagt, was der Schwerpunkt dieser Veranstaltung sein wird, oder Genau, Frau darauf, darauf wollte ich vielleicht auch noch einmal kurz eingehen. Uh, vielleicht können wir noch einmal, falls da jemand später dazugekommen ist, auch noch einmal unser Infoblatt uh, in den Chat posten. Liebe Beatrice, vielleicht könntest du das noch einmal durchschicken. Uh, uh, es gibt natürlich ganz, ganz viel, was da jetzt außer der Technik noch wichtig ist. Und äh, das ist uns natürlich bewusst, dass das für viele auch äh, Fragen sind, die sich natürlich stellen. Heute ging es eben um den technischen Aspekt. Aber wir haben ganz viele Ressourcen, wo es auch eben um diesen methodisch didaktischen Aspekt geht. Das ist genau. mir vollkommen klar. Und das ist nicht das, äh, was ich damit gemeint habe, weil das ist, dass man in, über Soft Skills und soziale Kompetenzen und Übungen und so weiter und ich schaue mir sämtliche Digitalks auch an und Manche in der Runde kennen mich vielleicht auch und wissen, dass ich das hinkriege. Ähm, mir geht es schon auch um die Frage, wie man mit der Technik sozusagen soziale Nähe auch noch mal unterstützen kann, ja, weil ähm, da geht es nicht nur um, also da geht mir wirklich nicht nur um Übungen und um Umfragen und ähnliches, sondern wie kann ich die Technik auch noch mal dafür nutzen, dass mein Gegenüber das Gefühl hat, ich spreche mit dir. Vielleicht habe ich mich jetzt klarer ausgedrückt. Ich weiß es nicht. Und ansonsten macht es nichts. Also es ist sehr bereichernd. Ich habe nicht den Eindruck, dass ich im falschen <lacht> Film bin. Sehr gut. Ja, also ich glaube, was man zusammenfassend noch sagen kann, ist, äh, David hat uns einfach viel gezeigt, äh, was, was da äh, möglich ist. Also, wie man zum Beispiel mit einer externen Kamera irgendwo hin äh, zeigen kann oder irgendetwas noch einmal in den Fokus rücken kann, wie man zum Beispiel ein Mikrofon äh, auswählen kann, das wirklich dieses Näheempfinden unterstützt. Äh, ich weiß nicht, David, ob du noch was ergänzen möchtest, aber wie man es dann wirklich einsetzt, ich glaube, das muss auch jede und jeder ein bisschen für sich entscheiden, also wie das dann was Sie dafür für eine Situation haben, wie Sie gerne mit Ihren Teilnehmenden umgehen. Da kennen Sie Ihre Teilnehmenden besser als wir. Ja, ich weiß nicht, David, vielleicht, vielleicht hast du da noch Ergänzungen oder noch Ideen dazu. Ich würde ich würd gerne ein bisschen mehr reinhören in die, in die Gruppe, wenn wir uns die Zeit noch nehmen. Gerne. Ich hätte gern was dazu gesagt, zum Thema äh, soziale Nähe. Bitte. Hört, hört man mich? Ich mich gut okay, hören. Ich habe jetzt nicht die tolle Ausstattung und bin auch, auch eher low budget unterwegs. Äh, ich finde es immer sehr nah, wenn es sehr lebendig ist, ja? also diese, alle diese Dinge, die die Bewegung äh, reinbringen, also wenn man sich mit der Kamera bewegt, man muss ja deswegen äh, nicht, nicht schaukeln damit, aber das, das macht äh, also diese Bewegung auf etwas hin oder auf jemanden zu, auch wenn es nur simuliert ist, damit kann ich auch soziale Nähe simulieren. Ja? Im Grunde simulieren wir es ja nur, wir können uns ja nicht physisch aufeinander zubewegen. Ähm, und es wirkt authentisch, also damit habe ich gute Erfahrungen. Ja? Also, weil immer ich mich, ich kann ja, brauche halt gar keine Technik, um mich sozusagen mehr in die Nähe vom, äh, von der Kamera zu bewegen ja, oder mich davon ent zu entfernen. Ja? Da brauche ich ja einzig und allein meinen Körper und das kann ich eben didaktisch, methodisch halt einsetzen. Das ist mhm. die Lowest Budget Version, mit der ich gute Erfahrungen habe. Ja. Das muss ich halt ja abschätzen, ja. wie weit ist es, ist es angebracht, von der Kamera weg zu sein oder, oder näher zur Kamera zu rücken. Und ich finde es ähm, äh, näher simulierend, wenn es lebendig wird, indem man die Kamera oder eben den Körper vor der Kamera bewegt. Ja. Das finde ich, äh, find ich dann lebendig authentisch und da, damit komme ich gefühlsmäßig den Teilnehmenden näher. Ja. Genau, das ist eine nicht technische Komponente. Das ist sicher richtig, ja. Ich finde es auch total spannend, wie wir jetzt auf einmal äh, in eine intensive Diskussion kommen. Also ich finde, das stellt auch ganz viel äh, Näheempfinden her. Also wenn sich da viele zu Wort melden, ist es äh, schon nah dran an einer richtigen Diskussion sozusagen. <lacht> Ich habe noch eine Anmerkung. Ich habe vorher ganz viele Workshops gemacht mit Halbkreisen und dergleichen. Und da kann man natürlich ganz schnell mal zu jemandem hingehen oder dahin gehen oder dorthin gehen. Und war jetzt erstaunt über die ganzen Workshops. Ich habe ja jetzt im Zoom alle diese kleinen Videofenster vor Augen. Und ich sehe viel besser und schneller, ob jemand die Stirn runzelt oder schmunzelt oder nachdenklich wird. Und das nutze ich sofort, dass ich dann sage, Frau Kulmer, Sie lächeln gerade, macht Ihnen das Spaß? Oder wo sind Sie gerade unterwegs? Äh, Frau Pessera guckt etwas, naja, kritisch, aber äh, wie können wir das zusammenbringen? Wo sind Sie unterwegs? Sehe ich das falsch? Sehe ich das richtig? Habe ich das wahrgenommen oder nicht? Das heißt, ich spreche ganz viele Leute direkt an aufgrund der Mimik, weil die habe ich so, so direkt, wie ich sie sonst nie hatte. Da habe ich dann natürlich die Körperhaltung ob sich jemand plötzlich zurücklehnt und aussteigt oder ob jemand äh, intensiv aufschreibt. Aber die Mimik äh, nutze ich intensiv und das macht äh, total was. Also die Leute sagen, woher sehen Sie das? Also stimmt tatsächlich, ich habe gerade kritisch geguckt. Äh, ich wusste noch gar nicht, dass ich einen kritischen Gedanken hatte. Und, äh, und plötzlich kommen wir ganz schnell in eine Diskussion. Das macht Spaß, äh, weil ich wirklich alle sozusagen so auf dem Screen habe. Das geht natürlich bei 40, 50 Leuten nicht, bei 100 auch nicht. Aber hier und da Leute persönlich anzusprechen, äh, kommt äh, richtig gut, weil die dann das Gefühl haben, wow, der sieht die anderen, die sieht mich vielleicht auch. Das heißt, man kann auch nicht abdriften. Also wenn einer abdriftet, dann sage ich auch, äh, braucht man eine Pause ähm, oder wo sind sie gerade unterwegs? Vielleicht ist das ein wichtiges Indiz für den Rest der Gruppe, vielleicht sind andere auch müde. Wie ist da gerade die Stimmung? Also ich nehme dann immer einzelne Feedbacks und arbeite damit. Das, das macht was. Genau. Das ist ganz, das ist ganz richtig. Und äh, heute war eben, aber es ist eh klar, war Konzentration auf, auf die technischen Aspekte. Klar. Und, und ich, ich tue das, tu das auch regelmäßig. Mhm. Genau, genau das, was Sie gerade beschreiben. Ja, ich würde... Äh Karl-Heinz da auch zustimmen im kleinen Rahmen. Ich unterrichte jetzt seit circa einem halben Jahr äh, Deutsch als Zweitsprache online. Und in den Gruppen, das sind so maximal zwölf Leute, funktioniert das sehr gut über Zoom, diese persönliche Ansprache. ja, Dass man, man sieht die Gesichtszüge viel deutlicher, man achtet höchstwahrscheinlich auch selber viel deutlicher drauf als im großen Klassenraum. Und die Teilnehmenden reagieren viel viel bewusster oder erfreuter dann auf direkte Ansprache äh, als Folge ihrer Mimik, ja? Ich glaube einfach, weil, weil sie auch viel bewusster wahrnehmen, dass man auf sie eingeht und das auch viel bewusster wahrnehmen, eben wenn das jetzt über so eine Internetplattform geht. Ne? Hm aber ich muss schon sagen, also wenn ich sie höre, Frau Kling, und dann den David sprechen höre, dass Nähe über eine super Tonqualität einfach wahnsinnig schnell hergestellt ist, weil man über das Ohr und über das Hören ja. einfach auch Nähe erzeugt. Und ja. wenn ich mithöre, was unser Sohn in diesen virtuellen Sitzungen in der Schule sich auch also mit den Ohren anhören muss, dann denke ich man für ein gutes Mikro muss man jetzt nicht unbedingt Unsummen ausgeben. Und das erzeugt schon eine sehr wohlige, angenehme Atmosphäre, wenn derjenige, der mir Inhalte vermitteln muss, eine angenehme Stimme hat. Und ich damit ja schon auch ein Stück weit vielleicht mich geborgener fühle oder besser verstehen kann. Oder jemand näher an mir dran ist. Also, ich bin ja ein technik -Freak. Sorry. Ja. Wie kommt denn jetzt, ich spreche jetzt über meinen Hewlett-Packard-Omen. Äh, ich weiß nicht, wie meine Stimme äh, rüberkommt. Geht das oder scheppert das, nein, weil nein, Sie nein. sagten im Vergleich zum David jetzt. Machen wir es, drücken wir es sozial aus. Ja? Ich würde ja. natürlich jetzt technisch ausdrücken. Man könnte sagen, irgendwie, Ihre Stimme hat nicht besonders viel oder Ihr Mikrofon überträgt nicht besonders viele Kilohertz. Ja, ja hat hm. keine tolle Auflösung oder so. Hm. Das wäre das Technische. Wenn wir sozial ausdrücken, dann klingt es distanziert. Ja, hm, danke. Das, ja, das, das Feedback ist, ist gut. Das ist hm. der Punkt. Ja. Das ist der Punkt und das hat mit Technik zu tun. Hm. Ja, ja, danke. Äh, wenn ich vielleicht da noch ein bisschen zusammenfassen darf, was da im Chat noch kommt. Wir sind nämlich schon ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, Sie verzeihen mir das, wenn ich jetzt noch nicht gleich abbreche. Es ist gerade... Uh, sehr spannend. Uh, genau, also da stimmen viele auch zu, schildern ihre eigenen Erfahrungen, uh, sagen eben auch, dass uh, auch digital sich die Nähe herstellen lässt, dass es natürlich ein bisschen eine andere Nähe ist. Uh, Gibt es auch die Tipps, ein zweiter Bildschirm kann wichtig sein, dass man eben alle in einem Meeting sich anzeigen lassen kann. Uh, wenn sich die Teilnehmenden nicht überlagern, also so eine gewisse Etikette, herrscht, dann ist das äh, auch nähefördernd. Ähm, genau, dass es in großen Gruppen auch schwierig sein kann, wie in Präsenz ja das auch ähnlich ist, dass es also in großen Gruppen einfach schwierig ist, Nähe herzustellen. Äh, und dann kam auch noch ein Hinweis auf WanderMe und das würde ich auch gerne noch herausgreifen. Das ist einfach eine Videokonferenzlösung, die... Das diese Nähe in Kleingruppen auch fördern kann, indem man sich da frei durch den Raum bewegt. Vielleicht, David, sagst du noch ganz kurz etwas dazu? Also ich meine, da informelle, informelle Kommunikation ist natürlich was ganz was Wesentliches für, für soziale Nähe. Also informelle Kommunikation ist das, was in Zwischenräumen in den Pausen passiert, bevor irgendwas anfängt, während man vielleicht sucht den, den, den, den Seminarraum, wenn man sich in, in die Volkshochschule reingeht oder so und dann trifft man sich und begegnet sich und Zufall und, und irgendwie Nebenges Nebengespräche und, und das ist eine ganz, eine ganz wichtige Frage, eine didaktische Frage auch, wie, wie stellt man diese, diese informelle Kommunikation in Online-Räumen her? Und, und da ist, also Wandami ist also ein, ein Tool dafür, dass das sehr gut abbildet, weil, weil dort eben tatsächlich Nähe und Distanz abgebildet werden kann. Ich muss kurz ein Foto zeigen. Das ist Wandami. Moment, jetzt kommt's. So sieht's aus. Ja, man kann, man kann, also hier hat man die Gesprächskreise, die, die Personen, die, die stehen die oder sitzen oder wie auch immer, befinden sich nah zusammen und, und dann öffnet sich ein, ein Videomeeting zwischen denen, die, die nah zusammen sind. Und man sieht also auch schon, wer ist nah zusammen und mit wem würde ich gerne vielleicht in, in Kontakt äh, treten und, und dann, dann bewegt man sich zu, zu der Person hin und kann, kann miteinander sprechen. Und da gibt es also so einige. Einige solche, solche Tools, die, die, sowas, die sowas abbilden. Ja, das ist nochmal ein weites, ein weites Feld. Wie macht man Pausen und Informelles? Genau, und im Chat äh, wird da schon angeboten von Christiane Carstensen, äh, da gibt es einen öffentlichen Übungsraum für Wanda und wer mag, trifft sich gerne noch dort. Also, das finde ich ein total spannendes Angebot. Also, danke dafür. Da gibt es die Möglichkeit, Wanderme live auszuprobieren, ganz spontan. Es gibt, es gibt ein Tool, das noch eine Spur besser ist als Wanderme, Das ist relativ neu, das nennt sich Spatial Chat. Ja, schaut, schaut so aus. Ist nochmal irgendwie schneller und schneller. Also wer Lust hat, könnten wir auch dort hingehen. Aber gather ist auch eine ganz tolle Sache. Ja, super. Also ich bedanke mich noch ganz herzlich an alle Tipps und an die ganz lebhafte Diskussion, die jetzt noch äh, entstanden ist. Äh, wir haben jetzt schon ein bisschen überzogen, deswegen würde ich jetzt gerne den offiziellen Teil einmal abschließen, äh, damit wir da, damit dann auch wirklich die, die eine Teilnahmebestätigung zum Beispiel bekommen, äh, haben möchten, die auch bekommen. Uh, und ich gebe vielleicht da noch ganz kurz einmal meinen Bildschirm frei, da habe ich das nämlich uh, zusammengefasst. Genau, also noch einmal herzlichen Dank fürs dabei sein und fürs intensiv uh, mitdiskutieren. Uh, vielen, vielen Dank an David, dass du die, uh, uns das heute gezeigt hast, wie du arbeitest. Uh, wer eine Teilnahmebestätigung braucht, findet da den Link und eben auch bereits im Chat. Also einfach auf den Link klicken. Und dann kurz ausfüllen. Äh, Sie bekommen die Bestätigung dann in den nächsten Tagen von uns zugeschickt. Wahrscheinlich wird es Anfang nächster Woche sein. Wenn es Unklarheiten gibt, schreiben Sie uns gern äh, unter webtalk.erwachsenenbildung.at. -at äh, die Aufzeichnung kommt dann eben auch auf erwachsenenbildung.at. Äh, unter digiprof-Neuigkeiten, das ich da auch auf der Folie noch einmal drauf. Und äh, Füllen Sie gern noch unsere Feedback-Umfrage aus. Also gerade wenn Sie irgendwie Ideen haben oder Anregungen für uns, was wir besser machen können, äh, welche Themen wir in Zukunft aufgreifen können, dann freuen wir uns da sehr über das Feedback. Und äh, ganz zum Schluss darf ich noch hinweisen auf unsere Digi-News. Äh, die erscheinen viermal im Jahr, also circa einmal im Quartal. Die können Sie gerne abonnieren äh, und dann eben über weitere Digi-Talks informiert sein. Ich bedanke mich noch einmal ganz herzlich bei, allem, bei allen fürs Dabeisein und für die wirklich aktive Beteiligung und wünsche allen einen schönen Abend und bis bald.